Und willkommen mein name ist die p und ich begrüße euch zurück zur let's play super so smash bros ultimate jedes mal wenn ich hier reinkomme vergesse ich noch meinen kämpfer zu wechseln bevor ich die aufnahme starte ja. dann werde ich daraus lernen ja in der letzten folge haben wir relativ viel erfolg gehabt eigentlich ne? äh, machen wir mal wieder link da bin ich noch mal noch freigeschaltet wenn ich äh, also, äh. nicht irgendjemand noch freigeschaltet Jetzt ganz blöd oder was? Pit. Ah ja, Pit hat man glaube ich freischalten. Nee, den will ich aber nicht. glaube ich ein bisschen zu nervig. Nehmen wir Long aus Pennsylvania. Äh, ich google dann einfach mal. <lacht> Bin das lustig Ja, Kingippo, mensch Riesenverwandlung für Gegner und ich habe. Menge Sachen, die ich auf dem werfen kann oder schießen kann. Haben wir schon. Oh Gott, der hat mir mit einem Schlag hier fast alles abgezogen. Oh, der haut mir einfach nur eine rein. denn Nur diesen Angriff. Oh, tot. Fortsetzen. Und wir so mal noch mal. Einmal noch. Ich glaub, gegen den was heim eigentlich nicht schlecht. So oh. Also weil wir im Boxring sind, ne? Sind du deinen Box den Boxhandschuh ein, ne? Ah, ehrlich? Ja, kommen also lange ich nicht hey, ich lebe auch seht ihr lange ich nicht irgendwie mal ne Dings hier bekomme ne fähigkeit womit sich meine abwehr oder so erhöht denke ich nicht dass ich in nächster zeit diese level drei dinger geschaffen werde Und vielleicht muss ich echt so ein abwehrgeist oder so haben ne? vor allem dass sie sind alles nur angriff vielleicht liegt das daran ne? Dann lass mich mal ganz kurz hier gucken. Gibt da irgendwo ein Abwehrgeist, den ich bestimmt hochleveln kann, ne? So, Evolvierbar. So, auf Stufe 99. Oh cool. Dann wird er ja zu Level 3, ne? Oder er hier. Aber er hat mehr Abwehr, glaube ich. nach Dreck. Dreck, ja, die Dinger kann ich eigentlich auch noch einsetzen. Ne? Was hat hier eigentlich wie Oktoling? Keine Ahnung, Aber wenn ich ihn evolvieren könnte, dann hätte ich doch bestimmt ein bisschen mehr Abwehr. Ne? Dementsprechend auch mehr Chancen zu gewinnen, oder sehe ich das jetzt hier so richtig. Wir danken es noch für Gegner, will ihn, will ihn die äh, anfeuern. So Wie ein frustrierter Schlag, oh, lasst euch verdammt nochmal treffen. Noch oh, oh. Weg mit diesem Blumen, ich fresse Blumen, oh, tschüss, aber relativ einfach. <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, ich glaube, ich sollte mehr so auf Abwehr jetzt gehen. So, da unten sieht wieder aus. Labras, dich brauche ich jetzt wasser versinken für dich na was brauche ich doch glaube ich Ne, also ein transport pokémon oder würde irgendwie sinn machen dass ich damit über wasser irgendwie ach ja ich habe ja den ja ich vielleicht mal ausnutzen ne? <lacht> habe ich meine Bombe gerade an das Dingen abprallen lassen. ich bin ja immer noch am Leben. Was das Nein. Oh, macht mir doch jetzt nicht hier so schwer was ja gehen wir an das pokémon ist immer mehr über das was mehr zu kommen erstmal will ich da nach dojo oder auch immer ist freischalten Ja, sage ich doch Dann können wir nach kanto bitte sei nicht zu stark bitte sei nicht arti stärkere Fernkampfwaffen für gegner ganz platoon häuschen haben wir nicht schon eins so ein dojo fürs platoon ah, ich bin grün und ich lebe es Alter. Boah. Okay. Warum kann ich manchmal nicht springen? Das ist allgemein voll schwer, wenn er irgendwie gegen drei, vier Gegner auf einmal kämpfen muss. Egal wie schwer die Auszahlen sind. Da liegt eine Klarre, weg damit. weg damit. Was? Nein. Boah, das ist denn jetzt schon wieder passiert? Ey? Lief so gut, ey. ich habe den so viel Schaden gemacht. neben neben wieder so gut. Oh, jetzt läuft das wieder als oh, Kacke. Aber oh, ich habe die Knarre, <lacht> muss ich gar nicht. Boah, ich verliere mich hier voll aus dem Blickwinkel. Bis euch. Bis euch. Komm schon irgendjemand. Blick mal raus. Nein, da steht natürlich wieder niemand. Hier noch einer ist ausgeflogen. Äh. arti Aktivitätsleiter Geist gut nehme ich an ah, okay was wir die Aktivitäten arti besuchen Einkaufen gut ja nur wegen gut ah, ich habe kein Geld <lacht> ich hab kein Geld wissen ja aus äh, Fehlt natürlich wieder nur einer ja noch mal hier da ist ein geist äh, nee. sprungkraft für gegner er klingt nicht so nervig oh, ich sehe gerade da ist noch ein glurak dabei direkt natürlich ist wieder melinda es ist immer melinda mit irgendeinem anderen oh Gott! lange du den machst ja da war ich natürlich im letzten moment aus ja. und den kampf habe ich auch nicht ein lass mich rein du kannst auch gar nicht ins wasser ein Gurak ist ein feuer pokémon Oh, ja genau oh. anfang lief natürlich wieder perfekt und danach oh. ich will dadurch das ein kämpfer wenn ein eik ist ne? oh. Ins Wasser. Das Wasser. Oh, Feuer gegen Feuer, ne? Oh, oh. Ja, danke. Oh, dieser Pizza. Hey. Ich glaube, ich brauche echt so ein Abwehrgeist. Aus Fenern wird man klug. Na guck mal, wie wenig Schaden sie noch bekommt. ist gar nicht riesig oder war die hat meine bombe gerade weggehauen diese kämpfe gegen melinda ne? jedes mal das gleiche ey. immer diese extra typen mehr wert Gott. Oh ne. Habe ich ihn da jetzt getroffen? Ey? Boah. Nee, kann ich da schon wieder nicht vorbei? Jedes Mal gleich frustriert mich hier langsam bei mir ist nicht wirklich irgendwie was ich brauche äh, level 3 der war level 4 Wer ne? ich komme da nicht weiter hm. ja, neptun aus Oh, ich muss niesen. da <lacht> Ja, <lacht> <lacht> <lacht> oh, das ist auch ja geil. Oh, willst du mich verarschen? kann man nur so oft diese verdammte dingens ausführen ey. auch in der luft machen jetzt andauernd oh, <lacht> du welding was jetzt ich habe zwei schwerter und ein schild mind blown oh, neue fähigkeit kaufen bitte Okay. Jetzt haben wir irgendwas Gutes, muss auch hier dabei sein. Entschuldigung, der Munition. Ultra Smash lädt, das könnte eigentlich auch nicht schlecht sein. Also was, darauf bauen wir jetzt hin. So, 100 Dinger brauche ich nur noch geil. <lacht> Wenn doppelt so schnell lädt oder so, dann wäre schon richtig gut. Zwei. Alola Kokowai. Ausdauer Smash, der Gegner setzt sein mesh oh mein, er scheint nur bestimmt Pokémon aus Pokémon wählen. Ja, ich frage mich, welches. Wenn ihr mir nur einen Tipp geben würdet, ne? So, ich habe ja jetzt nicht Ausdauer, denkens hier. Riesen Palutena, ist das eine Big Wifu? Aber warum habt ihr eigentlich immer alle mehr HP als ich? Ja, ist gut. Ja, Smash oben bringt ja nichts, wenn ich am Boden bin. Und du ein über mir. Boah. Maust diese Blumen oder nicht. Ist schon schön genug, ne? Boah. das? Tschüss. Raus hier. <lacht> Der ist voll disrespektvoll schnappt er sich einfach, tritt einen voll in den Rücken. So, du, komm her, Okay, lassen wir raten. Ja, ich habe sowas von gewusst. Äh, hat super wir sind kaum zu unterbrechen. auch Smash. Schaue ich nicht. Ich will gar nicht erst versuchen. Also, die schwer Okay, aber kommt trotzdem zum kämpfer ey. Äh, Cream and Cheese. Äh, schon wieder mit Linda, mit irgendjemanden Die ist immer mit irgendjemanden <lacht> Tschüss. <lacht> What? Ja, niedrige Schwerkraft, ne? Hab gesagt, verpiss dich. man habe ich nicht gesagt, aber ich meine es. Hi. <lacht> Okay. Gut. Bis Heilung. Ja, Vario kann sich heilen, indem er auf Gegner drauf beißt habe ich gemerkt im 100er Smash. Nein, ich will da runter. Mir schütze. Alles klar. Grün. Grüne Geister dann technische ja, jetzt kann ich mein laser nicht mehr machen gibt's da einfach nicht. Ey. Du healing. Boom, tschüss. Crouching Tiger. Der Milschützer kämpft noch mit. Geil. 3 4 5 6 7 8 9 10. Gut. Ich brauche 100. Das ist nicht genug. Jetzt wenn man Goldie in einem meister findet, <lacht> was? Oh, da ist das, wo wir hin müssen. Hey, Chante. wollte schon immer mal spielen, aber weiß nicht, habe ich irgendwie nie dazu. Wollen ja auch viele in Smash als spielbarer Charakter haben, aber wenn sie jetzt hier schon als Geist erscheint, nehme ich mal an, ist die Chance relativ niedrig, ne? Also wenn ihr hier schon als Geist aufgetaucht ist ne, dann, wenn du dann als spielbarer Charakter noch dabei bist. Das ist genauso, als wenn du irgendwie ein helfer hier, hier wärst. Dann kannst du ja nicht mehr ein spielbarer Charakter werden. Deswegen ist mal Luigi auch kein, keine Chance mehr, hier ins Spiel reinzukommen. Also irgendwie alle ich habe so Leute gesehen, die irgendwie so auf reagiert haben auf das Release dieses Spiels und so. Ja, Leute sind direkt traurig geworden, als sie gesehen haben, äh, war Luigi war Luigi schon wieder eine Helfer Trophäe. Da haben sie direkt gewusst, oh nein, dann kann er ja nicht spielbar sein. Und alle waren sehr enttäuscht. Vielleicht beim nächsten Mal bei Smash 6, ne? truhe werden yes. jetzt sehr gut ich brauche ich noch 70 irgendwann ne ja 64 schon wieder ganz vergessen was wir bekommen würden nicht mehr holen wollte euro und lokführer link Wie Captain Falcon. Also ja, stehst auf Autos. Ja geil. Ich, hallo. Ich brauche euch mal Schaden davon. Hallo. dich Den gesehen. Tschüss, beide. Beide weg mit euch. Ah, cool. Ja, kann wahrscheinlich nicht mehr dadurch, ne? Ah gibt schon irgendwie so eine Route, ne, die ich hier einhalten muss. Was? Was da auch aber Ich habe da irgendwie drei, vier Dinger gesehen auf einmal. Rick. Eisalarm. Der Boden ist Kämpfer und Schlittern und Gefrieren. Er startet mich direkt am Boden. Was ist denn für ein Dickmove? Was? Der Boden auch? Okay. Nein. dafür muss es extra ein ausweichding machen ey. ja super von allen charakteren muss ich ausgerechnet von kirby erledigt werden nein der brick oh. Boah, das ist auf voll kacke. Tschüss. Was für ein Rick. So. seine Mitte. Lass mal das noch holen. Wieder irgendwo rein, ne? Waldhügel. Oh Gott. Okay, das ist ein Nein, in der Luft oft sein Spezial seitwärts ein. Oh Gott. Ja, von langsam irgendwie. Habe ich mir rein. bist mhm. er sich. Er sich auch. Sir, wissen Sie sich. Mhm. Diesen Die wie -Sprint angriff Sprintangriff. Ramse. Okay. Ach ja, damit der Ultrasmash sich schneller auflädt. Ne, das habe ich mehr ausgesucht. Tricky. Ja, aber musik. Ein Stern, ich krieg locker hier oh. ich würde schon sagen, das ist, ist das nicht nur vom Monster Anteil die Musik. Auf jeden Fall, der Gebiet hat auch schon so Ähnlichkeit. So, sie so hat irgendwie so Monster Anteil, so Monster Anteil Level. Ja, das ist definitiv Musik von Monster Hunter. Ja, schon mal irgendwie erwähnt, dass ich denke, dass ein Jäger aus Monster Hunter vielleicht ein spielbarer Charakter sein könnte. Und langsam bin ich doch schon so ein bisschen überzeugt, dass das vielleicht sein könnte. diese scheiß pizza steh ab bock auf diesen mist 99 geisterteams teams Towers. Okay. aus also Mal versuchen, ob ich wieder ein paar Geister gleich nur erledigen kann. Der Geistertafel. Alter. Nein. Hey. Okay. immer wenn ich ihn gerade hatte er ist als wird sie irgendwie in so ein spammer online kämpfen über einen angriff irgendwie kennen ja was oh. so nervig ey. Alter. Na ja, komm näher. Voll Furcht einflößen, wenn er so so eine Geschwindigkeit auf einen zu rennt, Tschüss. Da. So. Mein Gott. welche Fregg bin, ey. Ja, nicht wahr sein, so, gibt es ja noch was... Knopf. Haha! Rambi. Aus ah. hier. Komm, hoffe, geistert habe Ich muss bessere Geister haben, ey mit 20 schatz ah okay ich wollte schon sagen was habe ich denn besonderes gemacht so, irgendein killer dingen bräuchte ich hier wer ist er denn dark matter mal, ich nehme hin aber weil man da wieder zwei leute sind ne? du nur dich erledigen oder sagen ich muss nur dich erledigen, erledigen. Sieht mir schon ein bisschen zu einfach aus oh gott was hat denn Konter. Konter. Ich das schwert Und da ist trotzdem nicht so schwer. <lacht> Konter. Konter. Das sieht irgendwie voll lustig aus. <lacht> ja, sie ist einfach nur so. Konter, Konter, und dann war mal so ein Schlitz. Konter. Oh no, nein, bitte nicht. Oh, sehr gut. Oh nee, da kommt noch einer. No, ich bin da unten. Au. <lacht> ey, was war denn, ey? Oh langsam stärkere Dinger ja haben, Wir ja Nino haben, ist auch bei einem dem 7, mein Lieblingscharakter. charakter soll's. Ich brauche mal stärkere. Kann ich nur mit Ich brauche halt mit Abwehr, das schon wieder Angriff, was mache ich eigentlich? Hey, wir haben beide einen Stirnband haben gleiche Haarfarbe. Äh hast meine ich. Wenn Sie ruhig mal treffen lassen, ne? Was? Ach komm schon. versuchen wir die ja noch habe ich die nicht schon ja, wieder so ein haken sein ne? ja da kann ich irgendwas hier einsetzen durch die gestasse alle gehen genau aus nein und mir alles gar nichts bringt mir nichts. Ja, ja toll, das ist voll gemacht. Da sind schon wieder zwei Gegner. Ich krieg hier voll auf Fressen, aber versuchen wir mal. Oh, stärkere stärker, Geht's noch nicht. Ich, sage, ich sehe zwei Gegner sind ja Da schon wieder der. Ich sehe er liegt am Boden. Oh, nein, das gibt es jetzt einfach nicht. Okay, habe ich so im Moment nur gedacht, ich habe Steuerlink bei diesen Spiral Boom. So, das Gute ist, ich kann ja nicht so schnell rausfliegen, also so gut. setzt nur einmal die Hilfertrophäe ein, da bringt jetzt nicht so. Oh, tschüss. Ja. Drei Sterne Geist bekommen. Ja, oh. oh, ich konnte nicht. Weil ich keine Dings hatte oder was. Boah. so war das noch und dann reicht das. Ich, ich brauche mal stärkere Drei. Ich habe nicht genug GP, um die irgendwie... Boah, das ist ja wohl nicht zu fassen, nee. Okay, ist gut. Boah, das ist ja voll mies, ey. Ich hab eine Musik, ey. Irgendwie Street. Ja, okay, Kane, ne? Ja. Boah, hätte nur verarscht von einigen. klappt sogar. Was war das denn jetzt? Ey? Hey, die heftigsten Kämpfe aller Zeiten in diesem Spiel. Ich kann ausbamm. Nein, die ihre Wolken. Aber oh, er wird mich doch nie im Leben töten, oder? Ich mal anlernt. Nein! So, tschüss. Boah, spiel so jetzt bitte vermasselt nicht nein oh man ich krieg so was kotzen in den spiel ich hätte zwei neue haben können aber nein ah. tschüss